hey hey, oliver schirmer hier herzlich willkommen zu diesem video ja in diesem video möchte ich mit dir elf gute gründe teilen die dafür sprechen ja dass du ja über eine vertriebspartnerschaft als telefon vertriebspartner nachdenkst und ähm, wenn du jetzt noch kein ähm, vertriebspartner der Teleson bist dann äh, möchte ich dir in diesem video eben einfach die gründe nennen ähm, ja die dafür sprechen, dass du darüber nachdenken solltest, ich möchte dir da einige Informationen dazu geben. Und wenn du bereits Tätes- und Vertriebspartner bist, dann hast du jetzt den Vorteil, beziehungsweise kannst dann die Punkte hier in deinen Gesprächen einsetzen, um ja bessere Ergebnisse zu erzielen. Ich werde dir auch unterhalb des Videos einen Link bereitstellen zu einem Artikel. Das ist ein sehr ausführlicher Artikel. Da werde ich auf diese Punkte noch mal näher drauf eingehen und ich werde dir noch weitere Informationen und Tipps bereitstellen, ja, die du ja für den Aufbau deines Geschäfts verwenden kannst, die speziell dafür gedacht sind, dass du als Teleson-Vertriebspartner von Anfang an eben gute Ergebnisse erzielen kannst. Und ja... Dann lass uns loslegen. Das Video soll ja auch nicht allzu lange werden. Ich möchte da jetzt schnell auf die einzelnen Punkte eingehen. Ein Grund, der dafür spricht, dass du ja über eine Vertriebspartnerschaft mit der Telezone nachdenken solltest, ist der Markt an sich und ja die steigenden Energiepreise. Ich habe mal auf Statista ein paar Zahlen rausgesucht. Ich muss mal ganz kurz hier auf dem Zettel nachschauen. Im deutschen Strommarkt haben wir 1300 Stromlieferanten. Aktuell. Und ähm 914 Netzbetreiber mit, ja, kann man so sagen, 914 unterschiedlichen Netznutzungsentgelten. Im deutschen Gasmarkt ist ähm, das auch nicht viel anders, ja. Da haben wir 980 Gaslieferanten und 729 Gasnetzbetreiber mit, ähm, ja, ähm, 729 äh, unterschiedlichen Netznutzungsentgelten. Und du siehst also allein schon aufgrund der Vielfalt, dass hier in diesem Markt ein erheblicher äh, Beratungsbedarf Besteht, auch wenn das Produkt an sich sehr, sehr einfach ist. Und wenn du dir mal einfach den Spaß machst und du holst dir mal die letzten Strom- und Gasabrechnungen hervor, im Strom wird es deutlich stärker sichtbar sein noch, dann wirst du feststellen, dass in den letzten Jahren ja die Strompreise stetig gestiegen sind und das ja, die Prognosen stehen auch da oder sind auch darauf ausgerichtet, dass sich das in äh, Zukunft äh, nicht ändern wird. Und äh, deswegen wird auch ähm, die die Wichtigkeit, ja, die Energiepreise ähm, so niedrig wie möglich zu halten für den privaten Haushalt ähm, wird da immer mehr an Bedeutung ähm, zunehmen und das ist natürlich immer auch schön, wenn du ein Geschäft ähm, in einem Markt bet betreibst, wo ja quasi die die Nachfrage ähm, ja stetig steigt. Ja, der zweite Punkt ähm, ist die hohen Provisionen und die Möglichkeit der Vervielfältigung der Arbeitskraft. Ähm, der Deutsche Energiemarkt, ja, der ist quasi immer härter umkämpft, so, ja, dass quasi die Provisionen in dem Bereich, ähm, ja, förmlich explodieren, ja. Die die Energielieferanten, die buhlen um, um jeden Kunden. Und das ist natürlich für Leute, die, ähm, ja, im Vertrieb beziehungsweise im Multilevel-Marketing stark sind, ähm, ja, eine tolle Geschichte, weil, wie gesagt, die Provisionen sehr, sehr hoch sind. Ähm, zum einen hohe äh, Abschluss- und Folgeprovisionen, aber auch ähm, gute Differenzprovision, hohe Differenzprovisionen, sowohl auf Abschluss- als auch Folgeprovision. Ähm, ja, dadurch kannst du dir halt einfach einen sehr, sehr lukrativen Kundenstamm aufbauen. Entweder du machst es komplett alleine, ja, oder du machst es eben in Zusammenarbeit mit deinem Team und musst also daher nicht erst, ich sag mal, 67 werden bis du dann eben halt in Rente gehen kannst und kannst eben sofort damit beginnen, dir von heute ab, ja, wenn du heute die Entscheidung triffst, kannst du sofort beginnen, dir eine zusätzliche Rente in Form von einem passiven Einkommen aufzubauen, durch Folgeprovisionen, durch Differenzprovisionen, etc. Ja, du kannst also quasi heute schon die Früchte deiner Arbeit äh, genießen und äh, solange die Menschen Energie äh, benötigen, wirst du da auch etwas, davon haben. Der dritte Punkt ähm, ist, die Produkte haben 100 Begehrlichkeit. Das kommt einfach aus der Tatsache heraus, dass jeder bereits Energie nutzt ja, und dass halt jeder Energie braucht und ähm, von daher ist jeder dein äh, potenzieller Kunde. Ja, wenn du auf die Straße rausschaust, ist jeder, den deiner Nachbarn, ähm, ist potenzieller Kunde und von daher ist es natürlich ein, ein tolles ähm, Tätigkeitsfeld für Menschen, ja, die in dem Bereich dann eben halt auch aktiv werden möchten. Der vierte Punkt ist dann äh, die Synergieeffekte mit anderen Unternehmen und das ist, ähm, ja, finde ich, eine klasse ähm, Sache, weil wir hier ähm, zu jedem ähm, unternehmen ja was mit endkunden ähm, sei es gewerbe oder privatkunden zu tun hat eine win-win situation herstellen können es gibt quasi keine konkurrenz zu anderen network marketing unternehmen es gibt keine konkurrenz zu anderen networkern ganz im gegenteil jeder der äh, das ganze geschickt aufbaut der profitiert durch unser durch unser produkt weil ja der der networker der zum einen seinen kunden etwas gutes tun kann ja indem er ähm, die energiekosten senkt und gleichzeitig ähm, kann er eben dadurch durch die frei gewordenen, ähm durch die freigewordene liquidität eben seinen kunden ja mehr von ja seinen guten produkten verkaufen und ähm, cross selling betreiben und das ist eine, eine richtig klasse win-win situation für alle beteiligten ähm, gerade finanzdienstleister zum beispiel profitieren enorm von diesen produkten ja ähm, da ich ja selbst aus dieser Branche komme, kann ich dir hier ja auch wertvolle Tipps geben, wenn du das möchtest. Ja, und falls du jetzt Finanzdienstleister bist, nimm da einfach Kontakt zu mir auf und dann lass uns da einfach mal drüber sprechen. Der fünfte Grund ist, ja, die flexible Zeiteinteilung gibt es ähm, auch in anderen Unternehmen ähm, aber trotzdem ist es ein wichtiger Grund, du kannst bei uns arbeiten, wann, wo und mit wem du willst. Du hast keine Mindestvorgaben, du allein bestimmst, wie du deine Zeit und dein Arbeitspensum einsetzt. Die einzigste Messlatte, die es hier gibt, sind quasi deine Ziele, aber alles andere ist letzten Endes dann ja, deine Entscheidung. Der sechste Grund ähm, ist ein kollegiales Team. Ja, auf den tollen Teleson-Events ähm, wirst du viele interessante, erfolgreiche Menschen kennenlernen. Diese Menschen haben quasi ähnliche Ziele wie du. Ja, und ihr könnt gemeinsam voneinander lernen. Und gerade durch dieses gemeinsame Lernen voneinander, ja, entsteht so eine optimale Grundvoraussetzung für Deinen Erfolg. Der siebte Punkt ist, ja, das Geschäft an sich. Es ist ein super einfaches Geschäft. Und ähm, für network marketing ist dieses business und die produkte ja optimal du musst nicht großartig was erklären der strom kommt aus der steckdose die wärme kommt aus der heizung ähm, da müssen wir nicht groß äh, was erklären das geschäft ist wirklich einfach zu machen entscheidend ist einfach nur dass du die menschen darauf ansprichst egal ob online oder offline und den menschen dabei einfach hilft ihr ihr eigenes konsumverhalten dementsprechend umzustellen auf ähm, günstigere tarife und ja indem du dabei menschen hilfst quasi weniger für ihren energiebedarf äh, zu zahlen ja, ähm, ja kannst du äh, zusätzliches geld verdienen ja und ähm, ich kenne niemanden der für eine gleiche leistung gerne viel zu viel zahlt ja sondern die meisten möchten ähm, ja für eine gleiche leistung gerne einen guten preis haben und ja ähm, ja, eben halt weniger bezahlen. Dann der achte Punkt ist ähm, kostenlose Ausbildungen ähm, und dein kostenloses Online-Büro. Der Einstieg bei der Teleton ist komplett kostenfrei. Das heißt, du bist mit deinem aller allerersten Abschluss bist du direkt in der Gewinnzone. Und das ist ähm, ja ein riesengroßer Vorteil gegenüber vielen, vielen anderen Formen der selbstständigkeit wo du erstmal viel, viel Geld investieren musst, um dann ähm, das geschäft überhaupt profitabel ausüben zu können der neunte grund wir haben hier lukrative partnerprogramme das heißt du kannst mit ähm, viele zusatzprogramme nutzen wie zum beispiel das auto das autoprogramm tablet und smartphone programm und ähm, kannst jetzt sogar ähm, ja ich sag mal dein ähm, Leasing-Auto über den konzern ähm, quasi finanzieren lassen der zehnte ähm, Grund, warum du darüber nachdenken solltest, ist das Unternehmen an sich. Ähm, ich sage immer, ein starkes Unternehmen im Rücken zu haben, ist ähm, ja eine Grund. Basis für deinen Erfolg. Gerade wenn man bedenkt, dass viele Unternehmen im Network Marketing starten und in den ersten fünf Jahren oder die ersten fünf Jahre nicht überleben, ist es umso wichtiger, wenn du langfristig dir ein lukratives Geschäft aufbauen willst. Dann ist es wichtig, dass das Unternehmen im Hintergrund ähm, ja funktioniert, ähm, so dass du eben halt auch langfristig davon zerren kannst. Das ist bei der Teleson ähm, definitiv der Fall. Das Unternehmen gibt es seit dem Jahr 2000. Das ist in München gegründet worden. Im Jahr 2008 ist dann der Einstieg in den Energiemarkt erfolgt. Die Teleson AG ist im gesamten Bundesgebiet tätig. Im Jahr 2017 hat die Teleson einen Umsatz von mehr als 90 Millionen Euro erwirtschaftet. Diese Zahlen, die kannst du auch sehr schön nachprüfen, geht dazu einfach auf. Ja, Bundesanzeiger.de und dort kannst du die Zahlen dann dementsprechend nachschauen. Dann haben wir hier die hohe Weiterempfehlungsrate. Das ist der ähm, elfte Grund und das habe ich persönlich sehr schnell festgestellt, dass die Menschen ja dich die in diesem Bereich sehr, sehr gerne weiterempfehlen. Das ist eigentlich auch logisch, ja, wenn man drüber nachdenkt, weil ähm, wer empfiehlt denn nicht gerne seinen Liebsten ähm, ebenfalls Geld zu sparen? Stell dir mal vor, du würdest jetzt 100, 200, 300, 400 Euro im Jahr einsparen und äh, im gewerbebereich vielleicht auch sogar deutlich mehr noch ja dann äh, bist du doch froh wenn du ähm, deinen liebsten ebenfalls so nahsparnis ähm, ja äh, quasi zukommen lassen kannst und das ist auch ähm, wenn ich noch mal zurückgehen kann auf die ähm, ja und die win-win situation auch das ist äh, zum beispiel eine ein, ein sehr sehr großer Vorteil für Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, weil sie über diesen Kanal ja eine ähm, gute Weiterempfehlungsrate haben und einen, einen leichteren Einstieg zu neuen Kunden ähm, ja, erhalten können, wenn man es richtig macht, ja und da ähm, helfen wir gerne äh, weiter mit Tipps. Wie sieht die Unterstützung äh, für unsere Teampartner aus, wenn du jetzt mit dem Gedanken spielst und sagst, jawohl ähm, ich hätte ähm, da Interesse dran, dann mache ich dir unterhalb des Videos ebenfalls einen Link, wo du äh, nochmal weitere Informationen anfordern kannst. Ähm, zur Unterstützung in unserem Team, du hast eine Erfahrung, ablein. Wir haben Leute, die sehr, sehr stark äh, im Direktvertrieb sind. Das heißt, sie kennen das Offline-Geschäft in- und auswendig. Wir haben Leute im Team, die ja sehr stark im Online-Marketing sind. Auch hier können wir dich optimal äh, unterstützen. Du bekommst ähm, Zugang zu unserer Teaminternen Ausbildungsakademie, nachdem du dann ähm, den ersten Vertrag vermittelt hast. Ähm, dazu zählt auch übrigens dein eigener Vertrag. Bekommst du Zugang zu unserer geheimen WhatsApp-Gruppe und äh, Facebook-Gruppe, also Zugang zu unserer Community. Wir ähm, stellen äh, Landingpage-Vorlagen zur Verfügung, ähm, die du einfach ähm, kopieren kannst. Ja. Und ähm, einsetzen kannst. Du kannst unsere Sales Letter haben. Ja, also du bekommst unser komplettes E-Mail-Follow-up. Ähm, einfach, wie gesagt, kopieren, das Ganze duplizieren. Wir haben Webinare, ähm, die wir äh, quasi zur Verfügung stellen. Und ähm, für alle diejenigen, die quasi auch äh, ja, ihre eigenen Verträge dann umstellen, gibt es zusätzlich nochmal Zugang zum MLM Inbound-Profi und zum MLM Online-Profi. Und du hast auch mit deinem Teamleiter dann einen persönlichen Ansprechpartner an deiner Seite und mehr geht nicht. Ja, letzten Endes ähm, können wir das Geschäft nicht für dich tun, aber wir können dich mit allem, was uns in der, in, in, ja, was mit allem, was uns zur Verfügung steht, eben halt unterstützen und das tun wir. Dazu kommen natürlich auch noch ähm, Events der, der Teleson, ja, sei es die Energiegrundschulungen oder auch ähm, Online-Meetings. Also du siehst ähm, für jeden, der sich in diesem bereich tatsächlich entwickeln will ist alles vorhanden das einzige was du halt selbst machen musst, ist die umsetzung das kann niemand für dich tun weil wenn jemand schwimmen lernen will dann kann man zwar am beckenrand die bewegungen üben aber letzten endes muss man dann doch ins wasser springen und ja das schwimmen halt von selbst auch lernen und so ist es bei uns hier nicht anders also wir werden das geschäft nicht für dich tun aber wir können dich bestmöglich unterstützen wenn das Ganze für dich interessant war, dann äh, gib mir äh, gerne einen Daumen hoch, schreib mir deine Fragen unterhalb ähm, ja, des Videos, ähm, gerne beantworte ich dir deine Fragen. Ähm, ansonsten, falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere den Kanal, müsstest du jetzt hier im Video ähm, gleich die Möglichkeit dazu haben, ansonsten kannst du es auch unterhalb des Videos machen. In diesem Sinne, ich freue mich von euch zu hören. Wünsche dir alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.